Willkommen beim Kochen für Zahnlose. Ich ja, hatte heute Termin wieder beim Arzt. Ich werde das später nochmal im Krankenbericht mitteilen, wie das lang lief. Jedenfalls, weil der bis rechts doch noch ziemlich locker hing und nie ganz 100 pro passte, hat er mir wieder zwei Schrauben reingemacht. Und jetzt habe ich zwei Gummis drin. Habe ich aber noch Reservegummis mitgekriegt und also so ein Plasteteil mit dem ich die Gummis raus und reinpulen kann. Weil ich darf die beim Essen rausnehmen, also von daher sollten wir auf alle Fälle über Nacht dann drinnen lassen und möglichst dann auch so Tagsüber. Ja, aber wir sind wieder beim Kochen. Ich mache mir heute Kartoffelsuppe. Also ich mache Kartoffeln. Lieber. Ich habe hier ein Bund Lauchzwiebeln. Ihr könnt auch eine oder zwei Stangen Porree verwenden. Äh, zwei Zwiebeln habe ich mir klein geschnitten. Zwei Knoblauchzehen. Zwei normal große Möhren. Und da habe ich ca. sechs Kartoffeln. Ich glaube sechs die Kartoffeln habe ich gleich mit Schale hier reingehauen. Nur bloß kurz abgewaschen. Das reicht zu. Ihr könnt die natürlich auch vorher schälen, wenn ihr das lieber habt. Aber geschmacklich macht das eh nichts. Zumal ich die ja dann durch den Pürierer oder den Pürierer nochmal reinstecke. So, und ich habe da schon mal was vorbereitet. Parallel dazu braten wir etwas Speck an. Ja, wenn der Speck durch ist, kommt er gleich mit in die Zippe. Solange die Pfanne noch warm ist, können wir gleich noch ein paar Wiener anbraten. Hier kochen wir gleich ein bisschen Gemüsebrühe mit rein. Und ein Brühebrühe bringt auch noch ein bisschen zusätzlichen Geschmack. Alternativ könnt ihr natürlich auch selbst gekochte Fleischbrühe nehmen. So, eigentlich wollte ich Petersilie nehmen, habe mich jetzt aber im Tiefkühler vorgriffen. Ich habe hier noch Kresse. Probieren wir einfach mal wie das mit Kresse schmeckt. So, jetzt lassen wir jetzt in Ruhe köcheln bis alles durch ist. 20-25 Minuten später. Das ist das Gemüse alles weich. Ich tue mal jetzt die Kersche klein mit rein. Ich kaufe nur meistens Petersilie, Schnittlauch äh, und diverse Kräuter und Friarlide dann in so kleinen Schälchen mit rein. Da hat man aber noch was gebraucht, noch was da. Aber nur wegen der Menge etwas mehr Wasser, so, weil ich denke das wird zu dick. So, machen wir noch Pfeffer drin. Genug Würze hat, hat sie gekriegt. und etwas Paprika Und eigentlich ist es Farbschutz Ich lasse es bloß noch mal aus, aufkochen. Doch lecker. Ich dachte, das ist kaputt. Jetzt machen wir noch die angebratenen Wiener rein und das war's.